Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeBola und wie jetzt jede Woche wollen wir Ihnen auch diese Woche einige interessante Werte vorstellen, die jetzt in Erscheinung getreten sind in der aktuellen Handelswoche. Ich denke mal, der heutige Handelstag ist natürlich auch besonders interessant. Wir haben wieder einen neuen Allzeithochkurs im SP 500, natürlich auch mit der Einführung des neuen Präsidenten, was die Märkte jetzt nochmal positiv mit aufnehmen und das gleich genutzt haben oder der SP auch gleich genutzt hat um auf einen neuen Allzeithochkurs zu steigen. Das schauen wir uns auch gleich an. Ich möchte aber heute mal mit einer Aktie starten, da die jetzt hier besonders in Erscheinung getreten ist. Und zwar ist es Blackberry. Wir sehen hier den Chart. Und wir können natürlich wie jede Woche ganz gut erkennen, dass wir hier eine extreme implizierte Volatilität und ein extrem hohes Optionsvolumen haben. Was im Prinzip hier schon beim ersten Anstieg über 9 Dollar, das war jetzt, äh, so kurz zurückrechnen, das war jetzt letzten Donnerstag, schon äh, sag ich mal, das erste Signal, den ersten Impuls gegeben hat. Und hier auch ganz interessant, es sah anders aus, als was wir hier hatten, wo der Wert einfach mit einem Gap nach oben gegangen ist und dann im Handel schon korrigiert hat. So stellt man sich eigentlich idealerweise einen Anstieg vor und konnten hier auch schon ähm, auch sehr, auch sehr kurzfristig schon etwas mitnehmen bei BlackBerry, also BlackBerry aktuell hier. Ganz interessant, wir wollen natürlich auch nochmal zurückgehen auf Werte, die wir in den vorangegangenen Schaltungen mit erwähnt hatten, um da einfach auch nochmal ein Feedback zu zeigen, wie zum Beispiel TEVA, da gab es auch größere Wetten, dass das über 12 Dollar ausbricht, wir hatten, glaube ich, hier zu Anfang des Jahres diese Signalgebung auch hier nochmal schön zu gesehen mit dem hohen Optionsvolumen und dann kam es hier Sukzessive zum Ausbruch über die 12 Dollar. Heute der Wert zwar leicht im Minus, aber im Prinzip sieht das nach wie vor sehr stabil aus. Und auch wenn wir da ein Stück zurückgehen, sehen wir natürlich sehr schön, dass hier noch einiges nach oben am Platz vorhanden ist, um zumindest mal zu den 52-Wochen-Hochkursen zu kommen. Und kann das auch hier ganz gut erkennen dass das Optionsvolumen, was jetzt Anfang des Jahres eingesetzt hat, wirklich ähm, ja, extrem hoch war und in der Beziehung eigentlich noch nicht vergleichbar in den letzten Monaten aufgetreten ist. Also das ist nochmal ein Wert von den letzten Wochen. Wir wollen aber auch auf zwei, drei neue Werte noch eingehen. Einer der Werte davon ist zum Beispiel AMC. Und gehen wir vielleicht nochmal ein Stück aus dem Chart raus. Da sehen wir nämlich hier, was den Ausschlag gegeben hat, die letzten drei Handelstage. Hier auch nochmal, was wir besonders wert legen, das gestiegene Optionsvolumen. Hier muss man natürlich auch ein bisschen den News verfolgen. Der Wert war so gut wie pleite. Hier gab es, kommt aus dem Podcast-Bereich, gab es in den letzten zwei, drei Tagen wirklich sehr, sehr gute Meldungen. Und Sie sehen, der Wert ist von ja, 2,20 bis auf 3,30 ähm, gestiegen innerhalb von drei Tagen. Also 50% Zugewinn für eine Aktie auf jeden Fall sehr interessant und durch diese extreme Volatilität, die wir auch hier unten ganz gut über die implizierte Volatilität tracken können, sieht man natürlich hier, dass das auch wieder ein Wert ist, der besonders interessant für, für diverse Optionsstrategien ist und auch da sich anbietet, gewisse Credits, gewisse Einnahmen durch Optionsverkäufe vielleicht zu generieren. Also AMC ähm, oder AMC Entertainment Holding, wie sich der Wert ähm, komplett nennt. Und neben diesem Wert haben wir noch einen zweiten Wert, ähm, der sag ich mal charttechnisch sogar etwas extremer aussieht. Ähm, Im Prinzip kann man sagen, der ist bis äh, zum Dezember gar nicht in Erscheinung getreten. Und dann ähm, kam man wie Phoenix aus der Asche, würde man hier behaupten. Und wir sehen hier auch dann das Einsetzen der Optionsvolumen. Und so richtig explodiert ist das Ganze auch für vier Tagen ist ein Wert aus dem Diagnostikbereich Da werden sie natürlich momentan sehr viele Titel finden, die ähnliche Verläufe haben. Das wäre vielleicht sogar fast schon mit unserem Penny-Stock-Screener irgendwo zu vergleichen, wo wir ja genau so etwas tracken wollen. Wir wollen hier erhöhtes Volumen, wir wollen aber auch auf der anderen Seite einen beginnenden Anstieg. Und auch wenn der Wert jetzt nur noch 3,8% im Plus ist, der war heute in der Spitze schon deutlich über 3 oder 50 und gestern bei dieser extremen Kerze, das waren glaube ich gestern 50%, haben wir schon gesehen, das wird wahrscheinlich noch ein, zwei Tage weitergehen. Das sind natürlich meistens sehr kurzfristige Titel, weil bei solchen extremen Bewegungen muss man natürlich aufpassen, der äh, die Korrektur oder wenn vielleicht dann Abverkauf einsetzt, dann können da äh, natürlich auch schnell größere Korrekturen entstehen. Aber äh, für kurzfristige Gewinnmitnahmen, für kurzfristige Optionsstrategien, ein sehr, sehr interessanter Wert ähm, mit dem Titel und mit dem Symbol SENS -E ähm, ähm, aus dem Diagnostikbereich. Sie können das ja auch ähm, über FinBIS dann noch einmal tracken, wo Sie genau sehen, was sich ähm, ja, hinter dem Wert verbirgt, was die äh, letzten Nachrichten hier waren. Und äh, ja, zum Bereich FinBIS können Sie natürlich auch unser Video gerne einmal rüber anschauen, um da genau die Informationen zu beziehen. Die Sie vielleicht auch für Ihre eigenen Handelsstrategien benötigen. Neben diesen Werten waren in den letzten zwei Werten, äh, letzten zwei Tagen äh, zwei oder eine Branche, kann man sagen, nochmal besonders äh, im Blickpunkt. Das war die Automobilbranche. Wir sehen hier Ford Motor heute mit einem wirklich großen Zugewinn von 7%. Also für Ford Motor, äh, nochmal zur Erinnerung, es ist kein Netflix oder keine NIO, ist das schon ein extremer Anstieg. Und auch das hatte sich schon Anfang. Mitte Januar abgezeichnet hier mit diesen gestiegenen Optionsvolumen. Wir haben hier den beginnenden Anstieg und man kann sagen, das ist jetzt seit sieben Handelstagen wirklich ein sehr solider Aufwärtstrend, den wir verfolgen. Und Ford war gestern auch bei den großen Werten mit enthalten, wo wir wirklich sehr hohe Optionsvolumen festgestellt haben. Das gleiche gilt für General Motors, da war der Anstieg sogar noch etwas äh, größer in den Tagen als zuvor. Heute nicht ganz so stark die sind nur mit 3 ähm, Da können Sie auch einmal nachschauen. da gibt es einiges momentan an News was hier ganz interessant scheint also General Motors und Ford momentan die zwei ja, Schwergewichte würde man sagen aus der alten Automobilbranche, sonst haben wir in letzter Zeit sehr häufig, hier Tesla oder NIO uns angeschaut, da war Ford und General Motors eher seltener ein Thema. Aber wie zum Beginn angekündigt, wollen wir natürlich auch nochmal einen kurzen Blick in den Gesamtmarkt selbst werfen, einfach um nochmal kurz festzustellen, wie haben denn die Börsen heute das Ganze aufgenommen oder die, die neuen Präsidenten, sage ich mal, als Ereignis als solches hier abgebildet und wenn wir uns hier einmal den Linken-Chart anschauen, wo wir den S&P 500, das ist jetzt nur das ETF, auf einem längeren Zeithorizont sehen, dann können Sie ganz gut erkennen, jeder dieser blauen Punkte, die Sie hier sehen, ist immer ein neues ähm, ja, Jahreshoch. In dem Fall beim S&P 500 ist es auch das neue Allzeithoch und heute haben wir, ähm, ja gleich zu Beginn kann man sagen, eigentlich schon mit einem Gap über Nacht den Ausbruch gesehen, aber der S&P 500 läuft weiter, ist aktuell mit 1,3% im Plus. Und das können natürlich jetzt in den nächsten Tagen nochmal für weitere neue Allzeithöchststände sorgen, sodass wir natürlich jetzt auch gespannt sind, wie der Januar weiterläuft. Wir sind jetzt auch in der Hauptsaison der Quartalszahlen, also viele Unternehmen kamen schon, aber zur Erinnerung, die meisten oder die großen Titel kommen in der Regel Ende Januar, Anfang Februar. Da werden wir dann auch nochmal... Im Speziellen drauf eingehen. Also, ähm, das nochmal zu den Titeln selbst, zum Markt äh, im Allgemeinen und äh, würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Dann können wir natürlich hier Ihnen ähm, weitere Titel präsentieren. Also, um kein Video zu verpassen, subscriben Sie hier bitte zu unserem Kanal und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.